Im Newsletter 156 laden wir sie im Rahmen der 21. Unterkurmbacher Werkstatttage zusammen mit dem Regisseur Michael Rösel und den Lichtspielfreunden Hersbruchs zur Kinekomödie Da geht der Teig. Also Da geht der Teig ein. Reservieren Sie sich schon jetzt Ihre Plätze für den 20. Juli, denn der fränkische Sommer am Freitag davor ist leider schon ausverkauft. Wir präsentieren eine neue Seite mit den unterschiedlichsten Wohnzimmern zur Inspiration. Ihr ganz persönliches Wohnzimmer entsteht dann wie immer anhand des Grundrisses, einiger Fotos und dem gemeinsamen Entwerfen. Gerne auch gleich mit der Beleuchtung, den Vorhängen, dem Teppich und den Polstermöbeln. Diese wiederum sind gerade in der 15% Komfortaktion. Besuchen Sie uns einfach zum Probebesitzen, dann suchen wir alles gemeinsam raus. »Mein Bauhaus ist besser als deins«, heißt eine Sendung im BR, die uns zu einem Artikel über 100 Jahre Bauhaus und 30 Jahre Möbelmacher inspirierte. Von Stilfragen über die Stellung der Frau bis zum Verbot des Ornaments. Es gibt einen wunderbaren Zeitungsartikel über die Geschichte des 20-jährigen ketan in Untergrumbach, den wir mit noch mehr Fotos und Anekdoten im Blog ergänzt haben. Und wie immer laden wir interessierte Koch- und Küchenfreunde ein, im Rahmen des Tages der offenen Gesellschaft heißt es deshalb, die Volksseele kocht und ruft im Rahmen der Kochworkshops zu den Waffeln. Und wir berichten viermal aus Paris. Wir lieferten einen Schreibtisch quasi als Service Deluxe, berichten sehr kritisch über das Konzert von Bob Dylan, beschreiben die köstliche arabische Metze und kochten nach dem Besuch des Fischmarktes den lieben langen Sonntag mit einfachsten Mitteln, zum Beispiel Seeteufel Sous -Vide. Besuchen Sie uns einfach in Untergrumbach, wann immer Sie Zeit dafür haben. Wir freuen uns drauf. Bis bald.